An unserer Garage ist speziell, dass wir sehr abwechslungsreich sind aufgrund unserer Marken. Mit Toyota Lexus, Jeep, Chrysler, Dodge und Citroën. Das macht es für die Mitarbeiter wie auch für die Auszubildenden sehr abwechslungsreich. Von meinen gelernten Fähigkeiten kann ich privat viel brauchen. Zum Beispiel beim privaten Auto oder halt, wenn meine Familie mit ihrem Auto das Problem hat, kann ich helfen. Also speziell in unserer Garage ist, wir haben die längste Garage von der Schweiz. Das heißt, sie fängt in Zolike mit dem ersten Standort an und hört dann in Erlenbach mit den letzten drei Standorten an der das von der 39 auf. Der Lernende soll bei uns die machen aufgrund der großen Erfahrungen und vom Know-how von unseren Mitarbeitern, wo eigentlich ihr Know-how und ihr Wissen mit einer großen Selbstverständlichkeit an den Lernende weitergeben. Wir sind halt ziemlich familiär wir haben halt viele langjährige Mitarbeiter hier. und Als Lehrer kann man auch nur profitieren von ihnen profitieren. Ja, er Lernen der mussbüro schaffen, arbeiten, weil wir direkt am See sind und er darf über mit den Mittag baden. Ich bin stolz auf mich, dass ich hier in dieser Garage auch an teuren Autos arbeiten darf, dass ich die Verantwortung übernehmen darf und dass ich somit auch die Kundschaft zufriedenstellen kann.